Uh, willkommen Leute, mein Name ist Theon, Ich begrüße euch zu der zweiten Folge von Minecraft course bzw an sich zu Minecraft -Course halt, Die zweite Folge auf meinem Kanal, die ich halt Cores spiele. Ja, ich rede extra lange und mache meine Ammo extra lange. Egal, heute spielen wir Cores. Heute mal nicht alleine, heute spielen wir mal wieder mit Squid Soccer. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> hm. ja. Hallo! Hi! <lacht> ja, der wollte gerne ein Opa sein, der liebe hier. Mm, ähm, Na ja, dann machen wir jetzt äh, ein bisschen Kurs und ja, wir sehen uns gleich. So Leute, da sind wir dann in der Runde auf der Map Modern. Äh, ich verstehe nicht, warum die alle rüberspringen und keinen Weg bauen. Das ist nicht so Vorteilhaft, wenn man das so macht. Okay, ähm, hier ist ein bisschen Gedudel. Ähm, jo. Da baut der Idiot einfach mal ein Penis hin. Aufpassen. Ja. <lacht> wow. Wie in letzter Folge. Einfach der größte Facepalm-Effekt. Äh, rot. Left. Nicht mehr. Wenn die mal einen besseren Weg bauen, die bauen immer nur so 1 Wege. Wenn man schlau, wird wir mehrere Wege haben. Wenn ich nicht, was sind Wege. Oh, fuck. So. Dann, ähm. Okay, warte, hier sind die xp Bottles. Wenn man schlau, wenn man die nehmen würde, ne? Oder etwa nicht, Elia. Wir auch grabiert, wir fast für der ersten Wie geht's hier so? Okay, dann bauen wir mal den Rest ersten Core ab. Ich baue ab, die anderen sollen mich saven. Gut, ich, ich mach's schon. Ich baue gerade schon ab. Ja, ich hm. ist safe, ich meine. Das ist so gut. Oh. Okay. Ich glaube die Roten hassen uns. Nein, die hassen nur dich. Am Right kommen ein Gegner. Mhm. Oh, Stevie. Oh, der war der erste, der gestorben ist. Das waren Stevie. Stevie, genau. Ach, der Rote baut mir sogar schon einen Weg. Das ist ja lieb. Wir haben, voll, haben fast voll die getötet. Ist tot? Nein, ich bin gerade bei deren Chor. Okay. Wäre cool, wenn du mich backupen staffen. könntest. Ja, ich sehe Ich baue den heimisch ab, die werden mich nicht sehen. Ich hab mich gerade ein bisschen eingebaut. Okay. Oh. Achso, ah, ich bin tot. Nein, scheiße, er hat mich gesehen. Jo, er kann mich durchschlagen, genau. Boah, Alter, ich hasse diese Drecksitbox, Alter. Das fuckt mich so an Minecraft ab. Dass man immer durch Blöcke schlagen kann, nur weil die Drecks-Hitbox rausschaut. Nervig, einfach nur nervig. Double Kill! Don't kill. Don't kill! Wunderschön, <lacht> Wunderschön. Wunderschön. <lacht> wunderschön war das. Das war wunderschön. Ich hab mich fast selbst umgebracht. Oh, easy, Alter. Easy. Der wirft XP Bottles, auch schlau. Ja, das Team. Mit der das wow, ich bin runtergelaufen. Oh, ich kann so auf den Felsbaum-Effekt heute einfügen. So zweimal. Oh, unser Team ist so dumm. Er rennt mir immer genau vor einen Schlag, während ich das abbaue. Aber. Was? Hast du gesagt? Ich hab gerade nicht verstanden. Unser Team rennt mir immer genau vor einen Schlag, während ich das Ding abbauen will. Ach so. Ja, das kenne ich. Ja, ich, deswegen habe ich es verkackt. Wir hätten schon dreimal abbauen können in der Zeit. Ja, das Problem ist, Ach. ich bin jetzt alleine hier gegen vier Leute. Das ist für mich ein Ding, der unmöglichkeit Aber ich habe glaube ich wen mit tod gerissen Oder? Ne, der ist einfach nur runtergesprungen. Schade. Wo ist eigentlich unser Zaubertisch hin? Na weg. Wie immer. Alle Zaubertische. Weg. Wacht. Weg. macht das Team ja eigentlich mit den Wegen? Was haben die damit über die, während, sie zu, während sie laufen, einen Weg zu bauen? Obwohl ich das ja genauso mache eigentlich. Hallo. Oh Dr. Banks! McDonalds! So schlägt ich muss weg, ich bin nicht sterben. Okay, ah. Gap genommen. Ich bin oben auf deren Dach. Ich brauche, äh, Komm. Die haben nur schon so gut wie verloren. Ey, die bemerken Hab mich, Hab mich Hab nicht. Die bemerken Hab mich, Hab mich Hab nicht. Hab oh, Mann, die nicht. bauen so einen schissen Weg zumindest eingetötet. Toll, danke. Ich muss alleine hier gegen drei Leute kämpfen. Was ist das für eine Scheiße? Komm, ich gebe mir, geb mir jetzt ein Knockback-Schwert. Toll, ich gebe mir jetzt ein Knockback-Schwert und dann könnt ihr mich alle das, das musst du mal. Das muss aber rauspiepen, ne? Mhm. Der Typ ist einfach runtergefallen. Das ist die GND durch auf jeden Fall. Oh ne, nicht den Bogen wegwerfen, das war scheiße. Habe ich ja schon, habe ich heute schon in der Folge gesagt, wie sehr ich mein Team hasse? Hi, bin auch in so einem Team. Er hittet mich im in der Luft fünfmal. Oh, Alter, ich hasse mein Team, ey. ich verstehe jetzt nicht mit den Blöcken hier. Immer wenn die laufen, bauen die hier so Blöcke hin. Das nervt nur. Das hilft nicht. Mein Team sollte mir mal einen guten Grund nennen, was daran gut ist. Ronald McDonald Hallo oh McDonald Oh Leute die Spam richtig hart Ja mein Team macht was Oh yo, Hi. Sie versuchen es zumindest Oh diese mit dem Drecksbogen Mann. Wir sind nur noch zu 50 gerade. Als ob wir das jetzt nicht schaffen, gegen fünf Leute anzukommen. Wir müssen nicht einfach nur alle töten. Den Chor einbauen. Mit uns natürlich drin, versteht sich. Und schon fertig. Aber mein dummes Team schafft es ja nicht. Ich bin oben bei dir drauf, merke mich nicht, aber... Ich weiß, da war ich auch schon drauf. Dreimal facebaum effekt heute schon mal. Ah. Oh. Ich glaube, so oft passt der gar nicht mal in meine Timeline so oft, wie ich hier sterbe. Meine Güte. Ähm, guten Tag. Ah, so. Sind wir einfach mal da rein? Machen Wir die, die machen ja auch nichts anderes. Mann, ich sterbe immer in der gleichen Position, weil ich einfach nicht checke. Oh meine KD in dieser Runde ist bestimmt richtig slow. So, Knockback schon. Er gibt den Knockback auch in den Tausend. Ja, oh. Nee, für die hat es eigentlich gar keinen Sinn, die kämpfen wir eigentlich, Alter. Ja, wir müssen die einfach mal irgendwie töten. Es gibt halt, ich finde cool, wenn es irgendwo auf dieser Map eine Enderperle versteckt gäbe. Würde ich mich da hinwerfen, würde jeden mit einem knockback Schwert runterhitten und fertig ist. Aber nein, die müssen ja alle campen. Die Map muss ja so scheiße sein und diesmal laufe ich hier nicht runter. Okay, ey. Einer abgelenkt, es sind nur noch drei am Chor. Ja, schon Aber es bringt nix. mir selbst nichts, wenn die hier alle zu dritt mit dem Bogen spammen. Okay, rein, rein, rein, rein, rein. Sie haben aufgegeben. Für kurz. Das ist deren Nachteil. Lauf rein. Noch Lauf eine Frotte. Triple kill! Ja, wir haben Bin gewonnen, wir haben gewonnen. Halt ihn noch ein bisschen weg, dann hab ich den Chor. Schaffe ich. Das ist easy. Ja, der spamt doch alles. Ja. Ja, wir haben gewonnen. Oh, GG. Okay, dann okay. noch eine Runde, weil die Folge sonst zu lang wird. Und dann sehen wir uns gleich so Leute, da sind wir jetzt auch in der dritten Runde auf der... in, in der dritten Runde, ja genau, Herr Türen. in der letzten Runde und zwar spielen wir auf Radiance ähm, Map ist ein bisschen größer als, glaube ich, eine, wenn ich richtig sehe, eine 8x8 Map äh, eine 2x8 Map ähm ja, die holen sich die ganzen Items und wir bauen uns jetzt äh, zu dem von uns aus gesehen rechten Korps, von denen aus gesehen zum linken Chor. Äh, aber die stehen da auch schon so ja, die sind da alles, die sehen da alles schon. Und es sind zwei Stevies dort. Ich glaube, die Runde geht schnell, wenn da zwei Stevies sind Unten, Alex. Oh, ey. Oh, Alter. Alex, Alter. Er teilt aus, er teilt. Okay, Leute, Was? ähm... Ich bin gerade mit Speed dran. Wir haben voll die Typen, der gerade drauf sind. Ja, nice, ich bin tot. Ich hatte die ganzen Tränke gehabt, deswegen das ist es eigentlich ganz okay. Wir sind Team Rot, ne? Ja, doch. Ja ja, ich, ich baue gerade schon Core ab. okay, nice. Dann geh ich schon mal direkt zum anderen Core. Bringt ja nichts dich jetzt die Shits weiter zu protten. Mm, ja, du ja, eh nicht, ja, bist du eh schon safe, sage ich doch. Dankeschön. Ja, Bin den Diatürchen hier, der hat mich gut geprotten. Ja okay, dann wechselt schon mal die Seite. Wechselt die Seite. Ja, gut. Alter, der ist. Der Stevie spammt die ganze Zeit und trifft nicht ein mal ein, ein, ein, ein, ein. Hab einen unten. Oh wow, der, äh, der Stevie hat er getroffen. Oh wow. Alter! Menge! Ah, na naja. Oh, da ist noch alles. <lacht> oh man, ey, ich könnte dich eigentlich. Ich könnte einfach jetzt gar nichts sagen. Du machst meine ganze Kommentation und es wird trotzdem ein schönes Video. Ja, es ist eine sehr, sehr schöne Kommentation. Hurra! <lacht> <lacht> <lacht> Lauschaft no der nächste Ja, ähm, also ich ähm, bin geistig behindert, ähm. Doch. Oh. Na, fuck, bin mit ein paar Splitchen runtergefallen. Die Map ist aber echt riesig dafür, dass ich muss echt sagen, echt riesig. Okay, von ich denen sind zwei geleftet. Von denen sind übrigens zwei geleftet. Ich habe mich hochgebaut und bin verreckt, weil ich nicht gesneakt habe. Nichts, nichts, sneak! Ach ja Leute, übrigens, falls ihr euch fragt, das ist ein kleiner Faithful Edit, den ich gemacht habe. Ähm, falls ihr euch fragt, welches Texture-Pack ich nutze. Ähm, ich habe den Faithful Edit selber gemacht. Ähm, das ist halt nichts wirklich Besonderes. Ich habe die Schwerter einfach nur ein bisschen, die Klinge ein bisschen verkleinert und die Herzen gefärbt. Ein bisschen den Bogen hier, die Spannanimation. Oh, wir haben gewonnen. Ähm, einfach ein bisschen recht mhm. wenig verändert. Ähm, Finde ich aber trotzdem so ein bisschen besser. Ich werde es einfach mal nicht verlinken, weil, keine Ahnung. Ich finde das ein bisschen sinnlos, weil es einfach nichts wirklich besonderes ist ähm, und ihr habt ja dafür mein 100-Abo-Pack. Naja, ähm, ja, dann machen wir jetzt die Abmo und wir sehen uns gleich. Äh, ja, Leute, das war es dann mit der heutigen Folge Course. Be wir hoffen beide, es hat euch gefallen. Wenn ja, liken, kommentieren und abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Und der liebe will will euch jetzt noch was sagen. Don't ja, das ist Fans. Fans. ja ja ja ja ja. Ähm. Ja Leute, wie gesagt, liken, kommentieren und abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst und drückt auf die Glocke, wenn ihr wirklich kein Video mehr verpassen wollt. Ähm. Ja, das war's von mir und ich sage Ciao.